Castle für Bird Castle hört Können Sie vielleicht einen medic trupp zu Bird 2 schicken, der gerade am Airfield ist uh, so Bird von, von Lead, Lead? Hier, yeah, Bird, wird gerufen? Lead hat gerufen, so, so Lead hat so gerufen. Bird hört Feind verstärkt Krankenhaus, Kommen von Südwesten, Bird bitte wird bekämpfen hört mich immer noch Infanterie läuft da Ja, Fixie, ich höre dich ich ich hab, äh, 100 wir dem wir Ja, Bernie, dann suchen wir eine LC aus Unser Medic ist wieder da, Shepard, kannst du mich hören? Shot Sehr schön, gut on Target gleicher Gunrun noch mal ein gutes Stück weiter südwest. Weiß nicht, was ist. Am besten mit der Combat Roll noch mal rein. Bird 1, Mayday, Mayday, Mayday, bin getroffen. Schaut ich noch zu Wasser zurückkomme. Okay, Doc. Hier Bird. Bird. Frage: Position eigener Kräfte, Nähe des weißen Rauchs, nördlich vom äh, Krankenhaus. Ja, klingt plausibel. Ähm, hinter dem Blechzaun hat er schon gekämpft gerade. <lacht> Bird von Lead. Um, bitte mal Anflug von West nach Ost, leicht südlich von Krankenhaus kommend. Hydras auf Sandsackstellung, die mit Laser markiert wird. Bimba und laser on. Laser on. Ich wackel aber sehr stark. Weißes Gebäude, rote Sandsackstellung, dort MG. Mit Hydras. Splash. Target destroyed. Danke. Verstanden. Ich bin outbound. Nordwest. Wo ist <lacht> der DMR? Rolli. Ich hab da eine AA-Stellung mit einem Mann. Kannst du dich ausschalten? Äh, Richtung. Äh, 1, 1090 Meter entfernt. 1090. Ja, dann lass ich das, äh, den Bird machen. Ja, ja. Das ist so eine 131, sagst du? 131, 1090 Meter. Check sich. Ja, dann äh, Alpha, du bitte Richtung Süden marschieren. Süden, okay. Bird von Lead. Krankenhaus überfliegen kommen von Nordwesten Richtung Südosten. Eine Stingerstellung wird per Laser markiert. Ausschalten mit Hüter. Laser, wackelt es ungenau, bitte auf Sicht schießen. Ist so Typ, das ist vor. Check. Crowley, ja. kannst du mir bitte äh, einen splinter machen? Ja. Ich versuch dir so zu ranken. Bird von Lead. Bird äh, hat abgebrochen, kein Ziel konnte aufgefasst werden. Check. Nee, will er nicht. Will er nicht? Nee, will er nicht. Bird von Lied. Ja, bitte. Bert. Also kein Laserpunkt gesehen? Stauer. Stauer. Stauer. Negativ Laserpunkt gesehen, aber der hat zu viel gewackelt, das war stellenweise eineinhalb Kilometer Unterschied. Oh ja, weiß, ja. ja so richtig. Ja, ja. Vorschlag auf Karte markieren und wir lasern selber. Ja, ja. Check! Da waren sie nicht klar, was die Phase ist. Okay. Ja, ich kann nicht. Soll ich Bird von Lead. Bird. Ist auf Karte markiert, ist nicht unweit von einem Tower. Wenn ihr den Anflug macht, ist es dann links vom Tower. Ey, die auf der Luft ähm, welches links Wir ist? Bei dir links. Wenn du den gleichen Anflug machst, von Nordwest nach Südost fliegend, über Krankenhaus. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich verstehe gerade ja vom Map Ja, das ist äh, quasi. Ihr Longrangies dürft euch am Tower versuchen. Den möchte ich nicht zerstören lassen. Ähm, ob das LMG macht oder DMR ist mir egal, aber am Tower sind auch Feinkräfte bei Sandsäcken. Beide Ratte noch sehen, oder? Ja, wir haben sind oben einen Mandad auf dem Tower. Was haben wir noch 90? 730 Leute. Bird von Lead? Nach Fire-Mission mit Flares abdrehen, weil Manpad am Tower. Mach Man weg! Tower. Weg damit! <lacht> Alpha von Lead. Alpha hört. Wie geht's euch? Bring Beschuss von Orsten rein, aber kein Sichtkontakt. Ja, Timo, dann müssen wir den Check, sei denn noch mobil? Google Copy that? Ja. <lacht> <lacht> <lacht> What the fuck? Bird von Lead? Habt ihr gerade den Tower bombardiert? Äh, Alphas Position auf der Karte markiert. Äh, in welche Richtung sollen wir weiter? Weiter ihr nach wird Süden wird oder das erstmal nach Süden? Ah, ja, Befehl war eigentlich die Stinger-Stellung auszuschalten. Auf dem Tower war ein Manpad, aber nevermind. Äh, Manpad steht doch für Stinger, so richtig? Negativ, Manpad ist ein Man-Portable Launcher aber und ein blät. Stinger ist so ein drehbarer bodengestützt. Sie korrigieren, das Dinger ist halt einfach nur eine amerikanische Version von einem Manpad. Okay, bodengestützter Zwillings-Dinger ist immer noch äh, nahe des Towers. Ja, verstanden, wir suchen. Ja, Simon an die. Jawohl. Äh, wir haben hier keine weiteren Kontakte und Typen an Sandsäcken, die du vorhin gesagt hast, sehen wir auch nicht. Ja, <lacht> die wurden gerade wegbombardiert. Alles klar. Okay, ich glaube, wir können auch wir können die anderen eh nicht mehr unterstützen, oder? Nö. Von hier. Okay, dann rücken wir auf. Crawley, bist du da? Ja, ich wohne gerade wieder. Ja, wo geht? <lacht> äh, das war jetzt ein grondes Missverständnis, da. Wo? Äh, beim Tower. Weil der Tower ist nicht mehr. Ja, also Alpha, wir geben euch immer Deckung. So, LMG, ihr bitte immer schön selbstständig aufbocken, dass ihr die decken könnt und wir marschieren danach, wenn die in Stellung stehen. Ja. Okay, die sind set, Wie gehen hinterher. What the fuck? Bird von Lead? Bird von Lead? Wurden von der MIC gerade beschossen, die gerade Richtung Westen abfliegt? Ja, seid ihr nicht die Einzigen? Bleibt der 80 zu 54? Ich hab' ihn in meine Arme und mach' den in die Hüfte. Bird von Lead? Position von eigenen bekannt? Frage? Ich hab nicht ja, kontakt auf freundliche Kräfte, ja. Diese Position von Westen nach Osten überfliegen auf kleinem Betonbau vor Hangar ist nochmal eine Stinger-Lafette, Zwilling. Gebäude wird gelasert, auf Gebäude ist die. Mit Hydra. Verstanden. Laser ist bereits dran. Der 1 inbound. Oh. Spot. Continue. Continue. Der Medic braucht nur noch ein bisschen Blut. Der kommt gleich wieder auf. ist ist noch Der <Sie> mit Flares ausweichen, mit Flares ausweichen. Ich habe keinen Splash gesehen. Ja, mit Splash. Mit ja. Bird von Lead. Bitte nochmal Fire-Mission wiederholen, weil das... wo Ich habe keine Einschläge gesehen, muss ein anderes Ziel gewesen sein. Wer verstanden. und Laser. Laser ist on. ist ein ganz kleines Betongebäude und dahinter kommt dann ein Hangar, wenn ihr von Westen nach Osten fliegt. Check out. Ja, das sieht besser aus. Out, out, out. Das war effektiv, danke. Birds von wir move Birds, Lead wir move Bird Wie sieht denn die Gegend um uns rum aus? Gefühlt kommt das von allen Seiten. Ja, nee, ich nach, nach Bird, ich kann nichts größeres keine Mietfahrzeug oder so. Dann Bird, das Paul, Grass und Busch rein zwischen unserer Stellung und dem Airfield mit Hydras beschießen. Ihr werdet verstanden, ich fahre rein, west nach osten. Nach Gehör haben wir es fest, nein. Bird von Lead. Bird. Grüner Rauchs ist eigene Position, nur für eure Info. Spot, Bird 1, Infound, uh, Angriff in den nächsten 10 Sekunden. Ja. Yeah. Continue, friendly ist noch Factor. Firing. Und nicht sparen, nicht sparen. Bernie. Check! So, Fixi, nächste Stellung beim ah, BTR, okay. diese Baumreihe. 1, ja, Mann. Wiederhole, Panzer auf 196. Alpha, Panzer auf 196. 450 Meter. Ach du Scheiße. Oh, ich sehe ihn nicht. Gar nicht. Bird von Lead. Bird? Nein. Eigene Stellung von Norden nach Süden überfliegen. Hitze Hitzesuchender ATGM-Laden, weil Panzer im Süden ist. Selbstständig diese Hitzesignatur bekämpfen. Danke, Simon. Ich sehe ihn überhaupt nicht, aber ich hoffe, dass er ihn sieht. Äh, ist er warm? Der ist ja gar nicht warm dann, oder? Alpha für Lead, wir sind gerade am BTR. Sollen wir weiter vorrücken? Zur Barrikade da vorne. Entweder das oder weiter in eurem Südosten bei der Baumgruppe. Ich weiß nicht, was bessere Deckung bietet. Äh, Bertrand Lead, ist das Fahrzeug heiß? Wegen Rauch kann ich gerade Südosten nicht blicken. Ist vermutlich doch nicht heiß. Ja, die sollen da die Leitmanke da gehen. Die sollen da rein. Das weiß auch nicht. Alpha, schau mal Richtung Südosten, ob da ein besserer Approach ist. Bei der Mauer ist ziemlich scheiße. War das der Simon? Ja. Ah, okay. Splash no damage, soll ich weitergeben? Ich weiß nicht, ob er den T80 mit, uh, Hütte, uh, mit Maverick's Evision da der Kinder Check, wir rücken auf. Äh, Lead Trupp, wir gehen auf die Position, die Alpha gerade aufgegeben hat. Bird wiederholen. hier Bird, einmal Small Diameter Hit, ähm, schaut aber ineffektiv. Nein, gut ist man. Bird von Lidje. Nordöstlich von grünen Rauch auf getarnte Stellungen, auch wieder Hydras wie vorhin. Hier, yeah, Bird. Und Bird, jetzt ist der Panzer down. Bestätige. Le Leute von Lead, weiter nach 150, da ist. Alpha. Ach du Scheiße. Ja, warte mal kurz. Bird von Lead. Bird? Parallel zum Runway, Airfeld über überfliegen mit zwei Small Diameter Bombs auf roten Rauch diesen Fahrzeugunterstand befeuern. Unter Rauch, uh, Small Diamond, das verstanden. Genau, unter rotem Rauch ist ein Fahrzeug unterstanden mit einem MBT. Drop. Good Effect!